Ja Leute, heute geht es wieder ein besonderes Video, denn wir haben einen Gast. Und zwar den Apache des Yu-Gi-Oh! Und ja, wer es weiß, wir duellieren schon öfters gegeneinander, doch nicht einfach so mit irgendwelchen Metadecks. Nein, wir bauen uns irgendwelche Decks zusammen, machen eine Sealed-Only-Challenge oder ähnliches. Und auch heute machen wir etwas Besonderes, denn wir nehmen einfach ein aktuelles Produkt und bauen daraus eben ein Deck. Und ja, wir haben uns entschieden, einfach Hidden Arsenal Chapter 1 zu nehmen, und ja, Leute, ich weiß, hier sind sehr wenig Zauber und Fallgarten drin. Aber gerade das ist ja ziemlich lustig. Ich bin gespannt, was wir ziehen und natürlich, wer das Duell gewinnen wird. Das Duell wird am Ende wie immer gesplittet. Bedeutet, ein Teil des Duells kommt bei mir, das andere bei CK Phoenix. Sprich, also ihr müsst beide Videos gucken, um zu wissen, wer am Ende gewonnen hat. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange weiter, sondern öffnen endlich das Set. Denn wir wollen wissen, was für ein Deck wir eigentlich so spielen. Ja, hier haben wir das gute Stück. Es ist ziemlich groß, passt kaum vor die Kamera. Und ich würde sagen, wir reißen das Ganze einfach mal auf und gucken jetzt natürlich, was wir so ziehen werden. Hui. Einmal. Zweimal. Mikrofon kommt zurück. Und hier haben wir einiges an Karten. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt. Das hingegen ist sehr, sehr, sehr gut. Und, uh, ja, eine Zauberkarte. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir einen Cyberdrachen. Den müssen wir natürlich auch erstmal ziehen. Uh, Wabuku. Sehr starke Fallenkarte. Stratos, nett. Ananas, okay. Naturia. Oh, Kräfte Kräftera! Kräfteraum ist so eine starke Karte und die beste Karte des Sets. Ich würde sagen, damit haben wir einen großen Vorteil auf jeden Fall im Duell. Aber ähm, nicht den Tag zu früh loben, denn wir haben immer noch kein Cyberdrachen. Nochmal Kräfteraum. Okay, das ist mächtig, aber immer noch kein Cyberdrachen. Nächtlich Angreifer auch richtig stark, richtig gut. Ich würde sagen, wir ziehen echt nicht schlecht. Cyberdrache! Ich calle sehr... Lava Golem, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das ist... Hui, das ist sehr nice. Oh, nochmal mal das ist nett. Alter, ich bin zufrieden. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem Deck und was ich hier draus eben gebaut habe. So, bei dem Deck fangen wir jetzt vom Hinten an. Wie gesagt, es gibt hier nur sehr wenig sauberen Fallgarten drin, deswegen fangen wir damit einfach an. Zweimal Kräfteraum, ist natürlich super steile Karte. Zweimal Staubtornado, falls der Gegner ebenfalls Kräfteraum hat und uns das Nachteil bereiten sollte. Außerdem natürlich Backroom Removal und ähm, zweimal Babuku, weil gute Karte, um den Gegner aufzuhalten. Dann kommen wir zu den ersten one of monster Sagenhafte. Wir spielen hier eine Kombination aus Sagenhafte und Naturia und natürlich ein paar guten... One-Offs bzw. Normal Summons. Ähm, ebenfalls Naturia, den man spezial Spezialbeschwören kann. Einfach als Extender zum Blocken. Aber auch einfach halt, halt weil er Empfänger ist. Und die spielen wir einfach, um Discard zu haben. 1-7 Bizig ist schon ganz nett. 1,7 nach Floodgate. Nice von daher. 1,6er, der stärker werden kann. Und zwar auf 22, Also guter Beatdown. Pistolendrache. Habe ich einfach gesagt, spiele ich einfach mal. Falls wir eben doch es schaffen, zwei Monster im Feld zu haben und ihn zu rufen, dann wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich komplett game, wenn wir das eben schaffen. Dann geht es weiter zu den Sagenhaften. Einmal Empfänger Stufe 1, cool und kann Karten zerstören. Stress sich selber Empfänger, lässt Discarden ist wichtig, special sich selber und 1,6 ist gar nicht mal so ein schlechter Beatstick. Dann richtig starker Beatstick ist Falke mit 2,000. Das Angreifen ist natürlich ich sag mal kostenspielig, aber trotzdem 2,000 muss der Gegner erstmal drüber kommen. Dann weiter zum Discarden, weiter zum Discarden, dann weiter zum Discarden. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen irgendwie Discarden, weil haben alle Abwurfseffekte. Dementsprechend muss das Ganze auch irgendwie funktionieren. Und unser Nicht-Empfänger waren das auch gleichzeitig. Zwei Tributmonster. Ich dachte mir so, ist nett. Die Gegner-Ressourcen, von daher. Dann kommen jetzt die guten Karten, die man allgemein spielen kann, die irgendwie nicht zum Rechner kommen würden. Nächtlicher Angreifer, starke Karte in dem Format. Cyberdacher, starkes Beatstick. Dann zweimal karten Sehr cool, dass wir die gezogen haben. Dann zweimal die Kirsche. Leider nicht dreimal, aber besser ist ja eine. Also zwei, dann kann man halt eine aus dem Deck rufen. Ist Empfänger, Stufe 1. Ist natürlich sehr, sehr cool. Naturia Fails, kann Kirsche holen. Von daher nett, aber für den Tuner ist es Effekt. Ne? Es ist nett, also von daher. Naturia Weiß. Eiche. Es gibt Buch des Mondes oder äh, ja, Fein Controller kann man da vielleicht nutzen aus den 1,8 Beatstick. Ähm, ja, den Wächter habe ich dreimal gespielt, einfach weil, wenn man ihn first -End spielt, hat er dann 1,9 quasi. Und von daher ist das dann ein sehr guter Beatstick. Und nochmal 1,9, der bewaffnete Drache, einfach weil er 1,9 hat, ist halt extrem stark natürlich. Kommen wir jetzt zu dem Extra Deck. Da halten wir uns natürlich sehr an den Syncos, synchros äh, weil, ja, wir können auch nur Synchros rufen. Äh, wir haben hier einmal die Vierer. Jo, einfach mal ein kleines Line-Up. Natürlich, die sind spezieller, aber wir haben genug Sagenhafte und damit das klappt. Dann kommen wir zu den Level fünfern Zu den Level Fünfern haben wir ein paar mehr, weil es halt relativ einfach ist, theoretisch das Ganze zu rufen. Da haben wir noch Sechser, Goyo und äh, Brionak. Brionak natürlich super gut, zum eventuell irgendwas zum Loswenden. welche dann starke Karte per se. Werkzeugdrache, unser einziger Level 7er, deswegen spielen wir ihn. Und dann noch ein paar hochstufige Synchromonster, falls wir es mal schaffen, mehrere Monster auf einmal auf dem Spielfeld zu haben, können wir eben dementsprechend dann in unsere höhere Synchromonster kommen. Aber ich denke mal, das wird eher nicht passieren. Ja, das war das Deck und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für Duel! Alter, okay. Oha, Alter, das ist ja der Spammer schlechthin. Bevis ich aktiviere den Effekt von äh, sagenhafter Not Uh, Der ist mächtig, ja. Ja, ich werfe meinen Cerburell ab. Ja. Dann kann ich den specialen. Ja. Und dann kann ich noch seinen Effekt benutzen, um den hier zu beschwören. Ja. Und äh, dann. Warte mal, so, let's go. Äh, dann aktiviere ich den Effekt von dem und ich kann ihn zurückholen. Ja. <lacht> und. <lacht> ich glaube, das ist falsch gemacht, aber ist egal. Ich weiß nicht, ist das On-Summon-Trigger-Effekt von den kleinen Zweier, aber ist auch egal. Ähm. Ist, ist egal. Ach so, ja, das ist On-Summon-Trigger, ja. also ja, ja, eins, 1. Ja ja, ja, ja, ja, alles gut. Zwei. So. Ja. Ich dachte, das wäre ein Effekt, aber gut. Nee, nee. Ähm das sind noch alte Karten, die können das nicht. Ja. <lacht> ja, was willst du jetzt machen? Hä? 4 oder 5? Ist die Katze auch ein Empfänger? Die Katze ist tatsächlich auch ein Empfänger. Ja, du gehst, du klein bist, du machst Synchro 4, dann Synchro 5. <lacht> ja, was denkst du denn? Wir haben hier einmal das sagenhafte Einhorn. Ja, okay. Ja, aber das legst du ja schon wieder weg, okay. Ja, was rufst was du? Kakasto? Oder den? Exakt. Oh, warte, der kann alle Lichts destroyen oder Darks? alle Lichts. Nee, alle nicht Finsternis. Okay. Also Finsternis kann er nicht destroyen, alles andere schon. Ja, das wird ein Problem. <lacht> okay, aber <okay. lacht> Ähm, ja, da, ich hatte ja noch keine non summon Stimmt. <lacht> ja, komm! <lacht> Dann darfst du. Bitte. Nein! Warte. Ich muss eben lesen. Du weißt, wie viel Defense dein Kargasto hat, ne? <lacht> Nein! Sagen auf deinem Effekt! Oh Discard meinen Elefanten, um deinen Gast zu zerstören. Das tut weh. Ich beschwöre meinen Elefanten mit einer 200 ATK Boost. Ja. Und dann gehe ich in die Battle Phase mit 1,8. Ist klar. Also. Halt ja, Greifen. Ja, dabei handelt es sich um Drachen eine phalanx Ja, direkt mit 1,5. Nein! Main Phase 2, Set One Pass. Okay, ich ziehe. Wie viel ATK haben... Also, der eine hat 1,5 und der andere 1,8? Ja, genau. Richtig. Okay. Oha, Alter, das muss ich erst mal lesen. <lacht> Oha! Was jetzt? Nee, hör auf! Nein! Oha! Nein, nicht! Doch, äh, Nein. ich rufe... Doch? Nein! Doch! Bewaffneter Drache, der, oh! der gerüstete Drache. 1, <lacht> der hat 1,9. Ja. Das ist stark. Und äh, ich greife deinen Galabas an. Wieso, wie viel Demons hat der denn? <lacht> <lacht> 1,4 tatsächlich. Äh, ja, Und dann sind das 400 ich, Schaden für mich. Ja. Ja. Dann aktiviert sich noch sein Effekt. Ich kann ein äh, Winddrachenmonster der Stufe 5 oder niedriger als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. Äh, von meiner Hand oder meinem Deck, dann würde ich das gerne tun. Ja, frei raus. Es wird schwierig. <lacht> Oder irgendwas. Ja. Ein ah, bewaffneter Drache Level 5 wäre jetzt was, ne? Boah, das wäre mächtig. Das wäre mächtig. Aber wir spielen hier kein Chested Up, sondern wir spielen hier richtig schön Hidden Arsenal Beatdown. So. <lacht> Exakt. Warte mal, was habe ich denn hier? Ach Junge, der triggert nur auf Normal Summon. Ja, gefühlt alle. Ja. klar, <lacht> ja. <lacht> Ähm, dann würde ich sagen, schwöre ich einfach mal meinen Dracheneinheit Gisame im Verteidigungsmodus. Uiuiui. Mhm. Ui, ui. Und. Ähm, dann darfst du tatsächlich. Ziehe. Ja! Ja! Ja! Eine oh spielbare Karte! So. Oh nein. Jetzt muss ich mal gucken. Wie viele Handkarten hast du? <lacht> Eine tatsächlich. Oh nein, ich habe zu viele. Okay, das, das bringt dann leider nichts. Ah, das hm. sagenhafte Einhorn. Ja. Hm. Ich mach das doch mal. Wenn man dieselben Handkarten hat, annulliert das alles, oder? Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, haben wir nicht. Aber ja, ich muss in das, ich muss in das äh, wunderschöne gehen. Ich normal beschwöre meine Katze. Ja. Dann wird es gebannischt. Dann gehe ich in mein äh, sagenhaftes Einhorn. Okay. Äh, ja. Das war's dann einmal einmal im mächtigen Spiel zu. <lacht> <lacht> äh, dann renne ich über deinen 1,9er. Okay, dann wird der zerstört. Äh, ja. Dann sind das für dich äh, vier Hunden. Nee, warte. Der hat 1,9, ne? Ja, doch. 400 Schaden. Ja. Äh, ja. Äh, und dann äh, bist du schon wieder. <lacht> <lacht> okay. Ich ziehe. Oha, der Top-Deck. Nein! Ja, nein! Okay. Nein, also äh, das, das, was ich jetzt mache, habe ich nicht getopdeckt, okay. Okay. Dracheneinheit Legionär. Oh no way. ja. Effekt. Ja. Ich kann ihn mit einem Dracheneinheit äh, Drachenmonster ausrüsten und ich oh, will Dracheneinheit -like. -like. Oh nein, es kommt ein Synchro, oh no. Ja, ich bin tatsächlich am überlegen, ob Synchro oder nicht Synchro, das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. So gut geht es dir also, dass du nicht so überlegen kannst, was du machen willst. Ja, genau. Ähm. Hm. Es gibt halt so viele Drachen in Ja, <lacht> tragisches Schicksal, ich weiß, fühle ich vollkommen <lacht> mit dir. <hier. lacht> oh Mann. Also das, weißt du, ich hatte nur diesen Play gerade eben, ich konnte nichts anderes machen und er so, ja, was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. <lacht> Ja, ähm, nee, aber Legionär hat ja tatsächlich noch einen Effekt und zwar benutze ich den. Ich lege Phalanx äh, ja. auf den Friedhof und dann kann ich ein offenes Monster von dir zerstören. Ja. Das ist keine Einhorn Geschichte. <lacht> Tolles Spiel! Macht Spaß gegen dich zu spielen. Ja, doch, ja. Ja, glücklicherweise ist aber der hier ja auch noch ein Empfänger. Oh, oh Mann. Ist nicht der, der zweimal angreifen kann? Ja, come on, no way! Ja, Hast du ihn Dieser zu... Vajrana oder so, ne, den habe ich aber nicht. Ich weiß. Nein. Also ich, ja. der, der, ist glaube ich krass, oder? Der kann wieder Equipment von Frito, oder? Kann der? Ja. Weiß ich nicht. Ja, der, der ist, äh, keine Ahnung, der ist echt krass. Aber ist, ähm, warte, welche. du musst aber Level 5 kommen, oder? Nee, der ist tatsächlich, also die sind beide, äh, Level 5. der 3. ist 3, ja, Entschuldigung, ich dachte, der wird 2. Nee, Phallax nee, ist 2, Phylax, genau. genau, der ist 2. Ja, jo. ich muss gerade überlegen, weil es gibt halt wirklich viele. <lacht> jo, jo, jo. Ich ja, habe eher das äh, Gefühl, das Outing-Problem ist da. Ich nehme äh, Drachen einer dritter G-Derg. Ja, ja. Äh, dann benutzt es seinen Effekt. Ich kann ein äh, Drache oder geflügeltes Ungeheuer der Stufe 4 oder niedriger vom Deck auf die Hand nehmen und dann einen Drachen oder geflügeltes Ungeheuer <lacht> abwerfen. Stark. Ja. Jetzt sag ähm, nicht, du hast eine Kombi noch in der Hand, so von wegen. Ja, ich werfe hier ab. Nein, das habe ich jetzt nicht. Ja, das wäre Das wäre ähm, ja, ich hm. sehe schon. Ja, Dux als Follow-up. Ah, okay. Legionär. Ich finde, Dux ist halt der Beatstick, aber Legionär kann halt zerstören. Ja, schon stark in dem Format, auf jeden Fall. Ja, und dann werfe ich halt den ab. Ja, come on, ey. jetzt wenn ich das Ding oute jetzt. Er kommt nächstes Zug mit Zerstörer. <lacht> Wie viel <lacht> ja. hat der? 2,4. Na gut, dann habe ich 2,8 Schaden genommen bisher. Okay. Ja, und dann darfst du. Ja, ich ziehe. Ich meine, du kennst ja meine Handkarte so, ne? Also, ja, ist ja. richtig. Ähm, das bringt leider nicht so viel. <lacht> ja, deswegen setze ich. und ja, du bist dann. Kann der okay. nur offene zerstören oder auch verdeckte? Er kann tatsächlich nur offene zerstören. Okay. Ja. Ich, oh mein Gott, nein! Oh. Ey, sorry, Mann. Oh nee, komm, ey. Also, echt? Also, ja. Äh, Normal <lacht> Summon Legionär. Ja. Echt? Ja. Ähm, rüste ich ihn mit ähm, Phalanx aus. Ja. Und dann benutze den Effekt von Phalanx, um ihn zu special. Äh, Ach Achso, ah, okay. Okay, Staubtonade. Ja, das ist okay. Das, das ist fein. Das ist fein. Ähm. Dann, ja, gut, dann kann ich den leider nicht, aber dann nehme ich halt äh, den. So und dann Zack! <lacht> ja, komm, das ist das in einem Mal, gibst du nicht. Ja. Es, ist, es ist halt echt ekelhaft, ne? <lacht> Was soll ich machen? Ich benutze Effekt. Ja. Freilich. Und so hole mir bewaffneter Drache. Ja. Es tut mir leid, okay. Es tut ja, mir. Ja, leid. ja, ja. Ich glaube, ich das tue sofort. Herz, das, das Herz der Karten wollte es so. Mhm, glaube ich auch. Ja, dann. Äh, ich hoffe mal, dass da nicht Flammfellwache liegt. Deswegen, ich greife mit meinem bewaffneten Drachen an. Äh, ja, da liegt ein Baum. Also eigentlich ein, eine Eiche. <lacht> Die ist aber okay. zerstört, leider. Den okay, eins, ja, ja. Dann, okay, dann aktiviert sich sein Effekt. Ja, ja, ja, ja. Ähm, aber das Monster kann immerhin in diesem Zug nicht direkt angreifen, also das ist etwas für dich. Wie viel hat der Angriff? 1, 2, ne? 1, 2, also das sind 4.000. Äh, ja. Habe ich überhaupt noch einen Winddrachen? Boah, ich, ich bin auf 1, 2 runter, das ist jetzt ja... Spannend! Überleg mal kurz. Ähm, ja. Dann ähm, entscheide ich mich für den Gisame. Mhm. Main 2. Mhm. <lacht> für den Der, ich mein, Ja, ja, ich meine, ich kann seinen Effekt eh nicht benutzen, aber was du bist dran. Hm. Jetzt so ein Überläufer, der wird schon das Duell noch drehen. <lacht> <lacht> Oder Feindkontrolle oh, oh. Genau. oh! ich Oh, ich hab nichts gesehen. Ich habe hab ehrlich nichts gesehen. Es ist egal. Dein Drache ist, so mächtig. Ich habe, ist halt so mächtig. Ich habe jetzt erst gezogen, Skill Drake. Ich hätte es früher Oh nein. Och, nein, oh nein. Oh, das tut mir wirklich leid, Mann. <lacht> Mag kein Mitleid mit seinem Gegner! Keiner warm! Let's go! <lacht> Keiner, Bob, einfach jetzt reicht der Schatten mit dir. Let's go! Oh. <lacht> Ja, das war das Duell. Ich würde sagen, das erinnert doch auf jeden Fall an alte Zeiten, Kartenzauber Zaubern, Fallenkarten und vor allen Dingen sehr viele Beatsticks und einfach Monster. Angriff, Angriff, Angriff, Angriff. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, das zweite Duell findet ihr jetzt bei Seekai Phoenix auf seinem Kanal. Er hat bereits auch ein Video dazu gemacht. Und dort sieht man dann, ob eventuell ich nochmal aufhole oder eben ob er dann letztendlich gewonnen hat. Also schaut bei ihm vorbei und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Du